Was ist da genau, mit den Kolben? Ja, da ist die Beschichtung weg. Heute schauen wir uns einmal an, wie so ein Rennmotor, ein Superbike-Rennmotor nach 9500 Rennstreckenkilometer, von innen ausschaut. Jetzt sind wir auf der Hinterseite. Und einige von euch wissen schon, das ist mein alter Motor, mein RM49 Motor, den ich so circa 5000 Kilometer länger gefahren habe, als man ihn eigentlich fahren sollte. Denn der normale Revidierungsintervall liegt in diesem Spezifikation als Superbike bei 4.000 bis 5.000 Kilometer. Ich habe ihn schonens behandelt, deswegen hat er auch so lange gehalten. Und jetzt ist aber höchste Eisenbahn und deswegen schauen wir da jetzt mal rein, wie der aussieht, wie die Kolben ausschauen, wie die Lager ausschauen. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass... Nein, ich weiß es nicht. Bleibt da dran. Schauen wir es uns an. Ich freue mich. So, ich stehe hier bei meiner, in Anführungszeichen, alten R1 R49. Viele von euch erkennen sie. Ganz prädestiniert hier mit den Bremssätteln und dem 2D-Data-Recording. Natürlich komplett zerfrüht jetzt hier. Der Robert hat drüben schon den Motor ausgebaut. Da war ich leider nicht dabei. Das ging sich zeitlich nicht aus. Robert, did you find something special when you put out the, uh, the engine of my bike? No. Everything was good. Everything was good? Really? I hope so. But now I can I can use the situation and can clean the bike inside the frame and the swingarmes. Normaly I make it before uh, before the engine is in. Ah okay. I clean everything around, then I make engine in. And then so you will do that for me. Yes. Ah, worry. Worry. <laughs> Nice job. Thanks. So wir starten den Motor zu legen. Erst einmal die Zündspulen raus. Der vermutlich runter. Und dann schauen wir mal zu den Mockenwellen rein. Das Ist mal der erste Step. Einfach nur gefahren. Hmm. Das ist normal. Das ist aber ein Standardmodul. Ich wollte ja gerade sagen, also, dreckig ist er innen schon mal, im Viertel, hier oben nicht. Also, das schaut ja schon mal sauer aus. Das liegt daran, dass ich wirklich jedes Event das Öl wechseln habe. Also wirklich, da bin ich sehr, sehr penibel. Gewesen. Ja, ja kein Schlechtöl. Ja, nur das Modul. 1550. Oder Sierra das ist das Gleiche. Ne? Ja, das schaut ja schon mal. Das ist nicht schlecht. Schaut nicht so schlecht aus für 9500 Kilometer. <lacht> Was lassen wir da? Ja, 9500. Ja, Ich bin ja quasi der, der Crash-Test-Dummy für deine Motoren. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> das ist quasi erst ein Kettenspanner raus, vermutlich dann, oder? Dass du dann oben drauf aufmachen kannst. Ja, ja. Oder cool, wenn jetzt erst abstecken, oder? Nein, nein, ich möchte ihn zutrauen. Muss Also Äh. Okay. Uh, ja. Ist das live? Ja. Genau, <lacht> <Klar, lacht> 6. 6 WLAN-Kabel ist weggegangen von kommen Kamera. <lacht> <lacht> Nicht eine schöne Linie, weißt du? Also diese, diese laufen. Ja, jetzt sagt er. Und die würde es nicht senken, wenn er. Nein, wenn er, er wasch ist. Aha, dann, dann das so siehst du, wie er hin und her fährt. Durch das, dass die Ketten. Naja, dass du Öldruck nachgelöst ja. im Stauner drin ja. und dann fährt er so hin und her. Ah, okay. Und, und das man auch, weil dann ist die, die Ketten laut. Okay. Nein, das habe ich nicht gehört. Ne? Ventile, Ventile haben am ja. Schluss schon ein bisschen geil, das Ventilspul glaube ich. Ja, das wird so ein ja, Also, das, das gefühlt habe ich das gehört. Ja. Also, es ist lauter, wo ein das Ventil -Geräusch. Das Problem ist, ich will nicht jetzt wenn Ventil durchziehen, das ja. hat keinen Sinn, weil sowieso komplett zelegen muss. Ja, schon Komplett alles reinigen. Ja. Da muss man das Ventil anschauen, das ja. ausschauen. Ups, neu geschlagen sind, ja. ob wir es nicht geben wie auch immer. Musst du jetzt den ersten Zylinder nicht auf OT dran, bevor du Nockenwellen musst? Nein. Kannst du Ot nicht so Vorspannen? Nein, ja, OT gibt es beim Rickbank nicht. Ach so, ah, ach, stimmt. Weil sonst steht er an. Ah, okay. Wenn es dann hupft, steht er an. Ja. Das heißt, die Nockenwellen haben theoretisch nicht, nicht auf Spannung. Also nicht stark. Nicht stark. Ja. Weil du hast bei der Nockenwellen da unten eine Markierung bei der Kit-Nockenwellen. Bei der anderen hast du das außen, ja. bei der Standard. Und unten, da, ja. da sind nicht. Da ist nichts so VT. Da kannst du keinen Purple dir sein, Nein, so das nicht. Kannst du schon, aber dann tust du schwer mit den Einhängen. Okay. Weil ich bei den M3-Motoren, die haben wir quasi immer so 5 so bis 10 Grad vor OT gestellt, ja. dass die Nockenwellen so wenig wie möglich belastet waren, dass das schön ausschauen kann. Ja, aber wird. du hast einen normalen Motor. Ja genau, ja klar. Das kann ich zeigen. Der hat einen Staumotor. Ja. Hast du der auch nicht die anderen Seiten sieht man halt beim Motor, denn was wir machen, dass das Laufspiel halt da ja, auch Ja, das schaut gut Bei das schaut gut aus. Sehr oder? Das ist wirklich. Das sind halt so Sachen. Und die Verfärbung, wie gesagt, das das ist, normal. Das ist normal. Wenn ich sie jetzt dann wasche ja. und ein bisschen nachpoliere, siehst es nichts mehr. Ah, okay. Das heißt, die Nockenwelle können wir auf jeden Fall polken? Ja. Ja. Das Einzige, was sicher wegkommt, ist Ventilfäder. Ja, klar, ne? So, die ersten Teile sind schon mal rausgebaut. Ventildeckel ist runter. Die Nockenwellen schauen sehr gut aus. Die Schlepphebel schauen gut aus. Die sind extra Kohlenstoff beschichtet. Das heißt, die sind extrem gehärtet und halten auch lange her. Ähm, Steuerkette schaut eigentlich gut aus. Auch die, die Lauchschienen der Steuerkette. Also bis jetzt macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und jetzt wir mal noch mehr zerlegen, vielleicht finden wir noch das eine oder andere Problem. Die Teile sind hier mittlerweile in der Waschmaschine zum Waschen. Da gehen hier eine nach der anderen durch, vom Zylinder bis zum Zylinderkopf und so weiter, dass man mal alles schön vermessen kann. Ihr habt es gesehen, der Motor, so als Zwischenstand, hat eigentlich einen ganz einen guten Eindruck gemacht, so nach diesem extremen Kilometerstand. In der Regel sollte der Motor nach 4.500 bis 5.000 Kilometer revidiert werden und jetzt sind wir bei 9.500 Kilometer, das ist schon ein sehr, sehr, großer Unterschied und trotzdem ist der Zustand so gut. Man muss aber auch dazu sagen, dieser Motor ist vom SEP, den ihr vorher gesehen habt, eigentlich eigenhändig zusammengebaut worden. Das ist jedes Lagerspiel gemessen worden, da ist alles perfekt gemacht und das spielt schon auch eine große Rolle im Vergleich zum Seriemotor, bei dem das nicht der Fall ist. Also obwohl dieser Motor mehr Leistung hatte als jetzt ein Seriemotor, ist es trotzdem eigentlich schon fast besser als im, im Stockzustand. So, der Plan ist jetzt folgender, jetzt wird alles gewaschen, dann wird alles vermessen, damit man auch mal die Ovalität der Zylinder sieht, Kolben kommen neu und so weiter und dann schauen wir mal, schreiben wir mal alles mit, was neu kommt, was gemacht wird und so weiter. Also, bleibt so noch eine Zeit dran, das könnte noch ein bisschen dauern. So, auch wenn der Motor nicht wirklich dreckig ist, trotzdem muss er picobello sauber sein, bevor die Ventilsitze neu geschnitten werden. Und ich mache mich jetzt ein bisschen nützlich. So, die ersten Teile sind schon mal sauber und hängen schon wieder am Bock. Das schaut alles schon wieder so ein Picobello aus. Jetzt kann man das auch mal genau anschauen. Kann man dann die Laufbahnen vermessen dass hier nichts mehr ölig ist und so weiter So, das sind jetzt die Ventile hier und die Ventilfedern bei den Ventilfedern ist es so, das sind kipp ventilfedern die sind sehr stramm und sehr stark und die gehen aber auch ein bisschen auf die Ventile und ähm, da das Ventil sowieso so ein bisschen so eine Schwachstelle ist und man hier an dem Schaft eh schon so ein bisschen von der Ventilführung sowas sieht, dann sind die schon so ein bisschen oval und deswegen tun wir die auf jeden Fall neu und auch hier, wo das Ventil quasi im Sitz abdichtet, da ist so eine leichte Kerbe auch schon drin also da müssen die Ventile ähm, vorsichtshalber erneuert werden, ist ein teurer Spaß weil pro Ventil kostet das 100 Euro, also das sind gerade mal 1600 Euro plus die Ventilfedern, da sind wir gerade mal schnell irgendwo 2000 Euro leider Leider los, aber es hat ja halt keinen Sinn, den Motor jetzt so zu richten, dass es dann eventuell doch irgendwie wieder kaputt gehen kann. Von dem her muss man da einfach in sauren Apfel beißen und. Ja, die haben jetzt fast 10.000 Kilometer drauf, die Ventile. Tja, that's racing. Also, was haben wir jetzt? Kolben, Ventilfedern und. gut. Ja, okay. Die ist halt schon. Naja, Kolben ist ja was Schönes. Ne? Mhm. So, jetzt brauchen wir ein neues Maß. So, jetzt nimmst du quasi das Maß von, von dem neuen Kolben ja, und dann. Das, und dann messen wir ins Wie viel Ovalität dürfen wir haben? 500. Ja, Fünfhundertstel? Fünf so, wie wir sehen, hat der erste mal nichts, weil der ist komplett gleich Fünfhundertstel, ne? Naja, den habe ich auf Null gestellt bei Fünfhundertstel Achso, okay Und da sind wir komplett gleich hat ja, quasi gar nichts? Hat Keine Ovalität? Nichts. Der nicht Der hat nicht einmal 100. Ein Hundertstel das ist gut, und der hat ja, der hat Ein Zehntel? Ein Hundertstel. Ein Hundertstel Differenz. So, wir haben jetzt einmal die Zylinderlaufbahnen gemessen, die schauen gut aus. Da ist nur einer, weicht so ein Hundertstel ab von der Ovalität oder vom, vom Toleranzbereich. Das ist aber vollkommen im, im, im guten Bereich, also das können wir lassen so. Jetzt äh, wiegen wir die Pleuel aus, ähm, mit einer so einer kleinen Waage. Damit wir wissen, wo welches Pleuel hingehört, oder? Mit welchen Kolben. Mit welchen Kolben? Das Damit quasi ähm, alle vier Kolben mit vier Pleuel dasselbe Gewicht haben. So gut wie möglich, oder? 176,69. Und das schreibst du auf und dann rechnest du das quasi aus mit dem Pleuel zusammen. Ne? Also, ihr seht schon, es geht hier wirklich ums Detail, damit es sauber läuft. Hat wahrscheinlich auch den Grund, warum der vorherige Motor so lange gelaufen ist mit diesen Kilometern und so gut aussieht, weil das natürlich alles dementsprechend sauber gemacht wurde schon im Vorhinein. So, wir haben die ersten zwei Paare: Kolben und Pleuel. Ähm, ja. Was haben wir jetzt für eine Gewichtsabweichung ungefähr ja. selbst? Ja. 0,2 Gramm. 0,2 Gramm Differenz. Von, vom, Sch vom schwersten auf dem leichtesten. Vom schwersten auf dem leichtesten. die zwei sind ziemlich gleich. Und wenn wir das nicht hätten gemacht, dann hätten wir Wasserdifferenz. Im, im Worst äh, Case quasi. 50 Gramm. 50 Gramm. Also 0,5. Ja. Das ist schon ein Unterschied. 76 und der hat 70. Also da ist es ganz wenig. Okay. Und, und das ist jetzt wichtig, damit die Schwingungen sich gleich verteilen auf die Kurvewelle, oder? Ja, dass die Kurvewelle nicht zum Schwingen, so brutal zum Schwingen anfängt. Schwingen so. tut sie sowieso, ne? Also. Ja, weil es Big Bang ist. Schwingen ja. wird es ja. immer. Aber nur, dass wir den Rundlauf ein bisschen modifizieren. Ja, so. ja okay. so, der Zylinder, der wird jetzt nicht gehoben, aus dem Grund, weil die Ovalität nicht groß ist, beziehungsweise eigentlich im, im absoluten Toleranzbereich ist. Wird auf ein Zylinder ein Hundertstel drüber, das ist aber vollkommen okay. Und aus dem Grund, weil das Kolbenspiel bei dem Motor, als der ja schon ursprünglich zusammengebaut wurde, relativ hoch schon gemacht wurde. Das heißt, wenn wir den jetzt nochmal weiter holen würden, dann wäre das Kolbenspiel zu groß und im Endeffekt bräuchten wir dann einen neuen Zylinder. Deswegen machen wir das nicht, weil, weil es keine Spuren gibt, die problematisch sind. So weit, so gut. So, dann brauchen wir neue Lager. Ja, das Spiel mit den Lagern ist überall gleich, weil die Kurven bleibt. Okay. So, dann haben jetzt die neuen Hauptlager auf dem Unterteil des Blocks schon drin. Oberteil sind Teil drin. Oberteil sind Teil drin. Dann brauchen wir noch die Lager für die Ausgleichswelle. Und oben sind sie jetzt auch schon drin. Okay? Brauchen wir auch noch die, die Bläulager kommen dann erst noch, vermutlich. So, kurzer Zwischenstandsbericht: Der Motor ist jetzt soweit schon mal. Die Kolben sind drin, die neuen Hauptlager, die neuen Bläulager sind drin. Der untere Teil ist soweit vorbereitet mit den neuen Lagern. Jetzt wird dann die Kurbelwelle poliert und die Kurbelwelle eingesetzt in das Motorgehäuse und dann dementsprechend verschraubt mit. Drehmoment und Drehwinkel an Pleuel und Hauptlagerzapfen. Ja, und ähm, soweit so gut, sieht alles sehr gut aus. Und äh, dann schauen wir mal, wie das funktioniert mit dem Polieren der Kurbelwelle. So, Sepp, was machen wir jetzt mit der Kurbelwelle? Jetzt sparen wir es da einmal. Genau. Polieren wir die Lagerflächen. So. Okay. Das ist Paste? Ja, so Diamant -Schleifpasten, dass ich was wegbringe von der Beschichtung. Okay. Und mit welchem Schleifpapier? Wacker. Wacker. Mit einem, einem Baumwollstreifen. Ah, okay. Also, es macht quasi mehr, macht die, die Paste oder Paste, als die... genau die Kurbelwelle poliert, sprich die Zapfen, Pleuel und die Hauptzapfen mit einer speziellen Paste, also dass man quasi kein anderes Poliermaterial wie feines Schleifpapier oder Vlies verwenden muss, sondern einfach nur ein Baumwolltuch und dass die Verfärbungen und die, die leichten Laufspuren dann verschwinden. Schauen wir uns mal an, ob das funktioniert. Sind jetzt schon poliert und jetzt, wenn man da hinschaut, dann sieht man einen extremen Unterschied ja. zwischen dem Pleuel und dem Hauptzapfen. Also, der ist schon poliert und also der ist schon poliert, der Hauptzapfen, und der Bleuelzapfen noch nicht. Und dann sieht man jetzt auch den, den farblichen Unterschied. Ne? Der farbliche ist die Verfärbung, kommt von der Hitze quasi. Genau. Die Kurbelwelle ist jetzt perfekt poliert. Man sieht eigentlich an den Zapfen so gut wie gar nichts mehr. Sieht aus wie neu, wirklich wie neu. Jetzt wird sie nochmal gereinigt, weil natürlich auch durch diesen durch die Politur, so ein bisschen so ein so Politurschlamm eventuell in die Ölbohrung gekommen wäre. Das muss man jetzt sauber machen. Und ja, dann kommt die Kurbelwelle ins Gehäuse eingesetzt und mit dem neuen Pleuel verbunden. Sepp, was haben wir jetzt mit dem Zylinderkopf? Wir machen deine Ventilsitz wieder so, wie es mal waren. Ah, okay. Vor 10.000 Kilometer. <lacht> und, und wie machen wir das am einfachsten? Am einfachsten mit einer Ventilfräse. Es gibt andere Möglichkeiten aber das geht halt am einfachsten. Okay. Wenn man es beherrscht. So jetzt ist es quasi so, schaut der Zylinder, also die Ventil aus nach 9.500 Kilometern und jetzt halt werden die quasi bearbeitet. Ah, da kommt jetzt quasi so, so ein Bolzen in die Führung rein. In die Führung. Das, erstens mache ich auch die den Sitz zur Führung ja. richtig, Ja. Nicht, weil wenn's, wenn du das mit einem, mit einem Handfräser machst, wird ja. dir das nicht so wie es gehört. Ja. Oder weil du musst ja abhängig von der Führung sein und nicht. Ja. Und die andere Seite ist, wenn's, wenn ein anderer jetzt sagt, das schleift man nur ein, ja. das, das Ventil bewegt sich ja. Der Sitz wieder nicht so wie der Soll. Aber einschleifen tust du sich quasi jetzt nicht. Also so nur den Sitz schneiden. Ich mache nur einen Sitz, dann nehme ich das Ventil, mache immer zwei und mache mit dem Unterdruck über und auspuff und sagt ob es dicht sind oder nicht. Okay. Aber das zeigt, dass das können wir dann schauen. Okay. So, wie ihr gesehen habt, da hinten werden jetzt die Ventilsitze neu geschnitten mit einer Ventilsitzfräse. Ich kann mich noch erinnern, aus meiner Motorbauzeit haben wir die Ventile nur eingeschliffen mit so einem kleinen Holzstab und einer Paste, aber das gibt es ja auch schon länger, aber es ist anscheinend halt besser und dichtet besser und die ähm, Dichtprüfung, die kommt dann zum Schluss mit Unterdruck und dann schauen wir, ob die Ventile alle dicht sind. Jetzt nehmen wir einen Unterdruck, dann fahren wir den Auspuff drauf und dann muss ich aber das AGR zuhalten, weil und das, das ich ich offen. Da hin? So, so. ja offen. Auspuff stutzen, so, drauf, dann muss ich unten das AGR zuhalten, Ja. Dann muss ich erst suchen. Da der Unterdruck und da ist zwischen 600 und 800 das ist perfekt und deins ist perfekt. So, wie man sieht, Ventile einschleifen braucht man nicht mehr, sondern die Sitze nachschneiden perfekt und schon ist das Vakuum am maximalen Ausschlag. <lacht> so, ähm, wir sind jetzt soweit, selbst wenn du hast den Kopf soweit zusammenbaut, wir waren ja noch dabei, wenn man die Ventile die ersten eingeschliffen haben, bis die Sitzringe nachgeschnitten haben ja. und geprüft haben. Hast du noch irgendwie was besonders festgestellt beim Sitzringschneiden für die Dichtigkeit Nein, und so weiter? Alles okay. hm? Also der Kopf ist wieder wie neu. Ich habe dann nur die Nockenhörner putzt. Okay. Also die sind auch fertig. An und für sich sind wir soweit zum Kopf aufsetzen. Okay. Und jetzt haben wir schon ähm, Zylinderkopfdichtung drauf. Das ist jetzt ein Standardmaß oder also gibt es da verschiedene Maße von dem? Nein, gibt es einen Standard. Okay. Und was, wie, wie, was hat die für Stärke? 60. 0,6. 60. Weil das eigentlich so? Was der eigentlich überall zum Gewalt. Ne? Ja, also ich weiß wo die drei Motoren zum Beispiel die haben 0,64 zum Beispiel gehabt, die Standardmodus. Also es kommt darauf an was für ein Motor. Und die Und die bei der R6 haben wir von 04 bis 07. Okay, also 0,4 dann, wenn die Verdichtung dementsprechend kommt. Ja, das das ja. dann kommt drauf an, ob es das ausgelegt ist. Das kommt immer als Squish drauf okay. an. Mhm, okay. Tust du hast das dann ausgelitern oder hast du das jetzt ausgelitert oder sagst du das? Das also, habe ich ja schon gemacht für den Motor gemacht. Wir sind das erste Mal bei uns. Ja. okay. Super. Na ja, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt den neuen Kopf. Beziehungsweise fast neu, weil der schaut immer aus wie neu. Und bauen wir nochmal. So, da haben wir jetzt die Nockenwelle, die hat der Sepp für mich poliert quasi und das ist schon verblüffend, wenn man die jetzt anschaut. Die hat 9.500 Kilometer drauf und eigentlich sieht sie fast aus wie neu. Also da ist keine Grüppchenbildung drauf auf den Nocken und ähm, sieht relativ sauber aus. Von dem her, die können wir ganz ähm, ruhig gewissens wieder einsetzen und das machen wir jetzt dann, wenn der Sepp den Kopf verschraubt hat. So, die Zylinderkopfschrauben, so Drehmoment bzw. Winkel werden angezogen. Zuerst 15, 25, 45 Aha. und dann lockern äh, 15, 160 Grad. 15 Newtonmeter dem Lockern 15 Nm, 160 Grad. Genau. Hm, das ja, das kommt schon ordentlich. So, neue Steuerkette. Neu ja. ist treu, so ganz nach dem Motto. Richtig. Das Problem ist genauso wie mit den der reißt die Steuerketten. ist alles hin. Ist auch nicht lustig. Aber die Schienen sind noch gut, ne? Ja. Und da hat es noch nie Probleme gegeben mit diesen Spannschienen oder Führungsschienen von ja. der Kette. Das Problem, was es nur gibt, ist bei den Nackenrücken mit mehr Hub, ja. dass die Ketten zu warm wird. Mhm. Und dann kann es sein, dass der Innen irgendwo reißt. Ah ja. So, ich war jetzt der Meinung, dass man die äh, Sentilspiele ein bisschen größer macht, um quasi, falls sich die Ventile noch einklopfen, dass es dann passt. Aber der Sepp sagt gerade, dass dann ja der Hub ein bisschen geringer ist und da wir ja auf Leistung schauen müssen, müssen wir das Ventilspiel eher in Richtung kleineres Ventilspiel. Außerdem also bei der Titan-Motü klopft nicht rein. Wenn sie was dann ist es ausbauen. Also Titan-Ventile klopfen sich anscheinend nicht in den Zylinderkopf ein. Das ist also eine Schwungscheibe mehr oder weniger für die Schwingungsdämpfer, oder? Ja bloß noch für die permanenten ja, aber die auch Genau, aber auch für die, für die Rotationen, um die auszugleiten. Ja. Das heißt, du schaust jetzt da, oder? Das Dass der Kolben auf OT ist. Das heißt, er muss quasi auf Null sein. Die Uhr steht. Das ist jetzt also die Uhr muss stehen, das heißt, wenn die, die, wenn Uhr, die Uhr steht, steht das heißt, dann ist der Kolben ganz oben genau. und dann ist der Kipppunkt von der ne, wo er kurzzeitig oben bleibt. Das heißt, genau. Du weißt jetzt, okay, der ist auch oben. So, wie ihr seht, das ist natürlich alles schon zusammen hier. Es ist auch der Ölkühler schon dran. Es hat folgenden Hintergrund. Äh, Seth, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir drei Liter Öl eingefüllt und jetzt pumpen wir mit der Ölpumpe, machen wir Öldruck. Das heißt, wir haben jetzt Ölfüllmenge normal Nein, oder weniger? weniger. Also weniger. Und äh, jetzt drehen wir quasi den Motor über, die, über das Getriebe, mehr oder weniger, oder? Oder andersrum, weil auch drehen, Ich drehe nur die Übung. Also, du drehst jetzt nur die Übung okay. und somit erzeugen wir jetzt einen okay. Öldruck. Äh, wo kontrollierst du das, dass er ihn dann hat? oder? So, das ist natürlich super, um den Öldruck quasi zu machen, ohne dass sich der Motor bewegen muss, drehen muss. Äh, somit, dass alle Lager schon geschmiert sind, auch die Kolbenbodenkühlung okay, schon ja, den Kolben von unten angespritzt hat, die Bläulager voller Öl sind, die Hauptlager voller Öl sind. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um dann den ersten Start zu machen, ohne dass die Lagerstellen trocken laufen. Ja. zwei zu, zu gut, schaut alles toppi aus. Jetzt kommt der Motor ins geputzte Motorrad rein und wir schauen mal, wo um Das Motor reinheben hier zu dritt hat es genau 30 Sekunden gedauert, jetzt sind die Schrauben schon mal drin und jetzt geht es an die Verschlüsse, an die Schläuche, an die Stecker und natürlich an alles, was irgendwie Flüssigkeit enthält. Natürlich den Motor vorher schon manuell aufgepumpt hat. Das heißt, ein paar Umdrehungen im Anlass und schon ist der Öldruck da. Das ist natürlich top. Und jetzt können wir starten. Okay, das ging jetzt schneller als gedacht. Die ist nämlich beim ersten Mal dann Zündung dazu schalten und sofort angesprungen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, Es dauert es ja Zeit, bis so ein neuer Motor ein wieder anspringt. So, jetzt haben wir sie mal warm laufen lassen, sauber entlüftet draußen. Jetzt kommen sie auf den Prüfstand, fangen wir sie ein bisschen ein und schauen wir uns die Lambda-Werte an, ob alles sauber ist. Danach gibt es nochmal eine Dichtheitsprüfung, aber es schaut alles im Großen und Ganzen relativ gut aus. Also. Das war's auch schon mit der Motorrevision von meiner Yamaha R1. Ihr habt gesehen, der Motor hat gar nicht so schlecht ausgeschaut. Somit ist es eigentlich so gegen manche ähm, Vorwürfe, die in der Rubrik Motorsport so gemacht werden, dass die Yamaha-Motore nicht lange halten. Das war auch früher vielleicht, gab es da die ein oder anderen Kinderkrankheiten, aber man hat jetzt hier an dem Beispiel gesehen, dass das eigentlich schon längere Zeit Geschichte ist. Natürlich ist es so, es muss nicht jeder Motor so lange halten. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie behandelt man ihn, wie fährt man ihn ein, wie fährt man ihn warm, wie oft macht man die Ölintervalle und so weiter. In dem Fall haben wir Glück gehabt. Das hätte auch nicht sein müssen und wie ich es mitgekriegt habe, wir haben auf jeden Fall prophylaktisch so viel wie möglich getauscht, um die nächsten 9.500 Kilometer wieder eine Ruhe zu haben. So, der Motor ist jetzt eingefahren auf dem Prüfstand. Ich freue mich auf das erste Event damit, wieder mit meinem alten Motor zu fahren, der jetzt quasi neu ist. Und wenn du ähm, vielleicht auch den einen oder anderen Yamaha Motor mal reinschauen möchtest, um den revidieren zu lassen, dann schau doch mal einfach bei der Firma Yard und beim Mandy vorbei. Die Jungs, habt ihr gesehen? Die sind absolut spitze und wissen ganz genau, wo sie die Schraubenschlüssel angreifen sollen. Also gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin und ciao.